heisse Rebecca. Ich bin 30 und lebe seit 15 Jahren mit Morbus Crohn. Was mich am meisten stört an meiner Krankheit dass man wirklich immer wieder regelmäßig aus dem Alltag herausgerissen wird. Hallo Rebecca. Hallo Barbara. Willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, einmal 24 Stunden in meine Haut und in die Haut von anderen Morbus Crohn- und Colitis ulcerosa Patienten zu versetzen. Danke total für die Anfrage. Ich bin aufgeregt und ein bisschen gespannt, was jetzt da auf mich zukommt. Ja, ich habe ja mein iPhone habe ich gehört, muss ich mitbringen. Ganz genau. Und neben der App, die du jetzt auf deinem Nachteil hast, habe ich dir auch noch ein Kit dabei. Mhm. Das so verschiedene Päckchen drin. Hat. Ähm, und wenn du so ein Päckchen brauchst, beziehungsweise der Gegenstand, der hier drin ist, mhm. ähm, wird dich das App informieren. Ah, okay. Ja, super. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, <lacht> ja. was du nach diesen 24 Stunden sagst. Super. Danke vielmals. Jetzt drauf los. Ganz genau. Und ich warte eigentlich schon auf die erste Nachricht. Die wird ich meine... sicher bald kommen. Okay. Also, danke, Rebecca. Ja. Da habe ich einen Birk hagern. Ja. Ist das mit Fleisch? Okay, ist gut. Entschuldigung. Habt ihr das Lied, Ja, das war ich vorher Merci, danke. wie <lacht> mal hier unten. Ja. <lacht> Luigi, was soll ich jetzt Die ist ja richtig so. Moment. Okay. Also, Fertig, das, ne mhm. so so. oh, das ist schnell schauen. ich bin schnell auf die Luigi macht immer Mega gut. Du musst ja nur da wie. Okay. Was ja. okay. Entschuldigung, ich gehe ga ganz schnell aufs Wetze. <lacht> So, far, Barbara, hast du ja. die 24 Stunden verstanden? Ja. Hast du Mal. die gute Tat von uns versetzen? Ja, also es war teilweise schon noch, also wirklich noch krass, gewesen, weil mein Leben total anders war. Also, ich könnte viel nicht machen, was ich jetzt mache. Das habe ich schon nur innerhalb dieser 24 Stunden gemerkt. Ich weiss nicht, wie das würde gehen würde, wenn wir am Drehen wären. Ich müsste ein Megastar sein, dass sie würden trotzdem mit mir arbeiten würden. Mit diesen ganzen Unterbrüchen. Das ist zum Beispiel sicher etwas oder eine Theatervorstellung, wo man zwei Stunden auf der Bühne ist. Also ich müsste einer wahrscheinlich einen anderen Beruf machen. In dieser Zeit, wo du das App äh, dabei hast, hast du auch irgendwie, du mal einen Moment gekommen, wo der du denkst, jetzt längst es, jetzt mag ich nichts mehr, stelle es ab. Ja, also stell ich es ab oder es langt oder so, das han ich natürlich nicht denkt, weil ich wusste, ha, es geht ja nur nur so lang, oder? Mm -hmm. Aber wenn ich schon gemerkt, habe, ich äh, auf Larsli gseh sehe was der alles nicht dürft esse. Mm -hmm. Und das nachher mi Speisplan einfach so, also eigentlich für mein Verhältnis, dass ich denn nüt nichts mehr nüt äh, nicht finde zum Essen und dann mit denn halt trotzdem öppis, wo man halt einfach Lust het und denkt, ah ja, komm ähm, ja, zum Beispiel Salat oder so. Mm -hmm und das nachher grad Schon während des Essens kam die Meldung, gekommen, oh ich habe habe. Stopp, jetzt muss ich etwas rumlaufen, man hat einen Magenkrampf. Das hat mich also recht irgendwo erschüttert. Deswegen sind wir dir auch sehr dankbar, dass du das Experiment mitgemacht hast. Und ich möchte mich bedanken und ähm, es war cool, dass du bist dabei warst. Danke schön. Ja.